Auch Nein, du brauchst okay. nicht den Melkenwitz. Okay. Wieso? Ich will ihn hören. Ja, der liegt Und doch auf wenn, der Hand. Wenn dann ein bisschen lauter. Okay. Ich komme komm mal Ja, setz dich mal auf mich drauf. Ja, <lacht> <lacht> schieb, schieb, schieb. schieb, schieb.